Es regnet Es oh, ist immer so Oh, das sieht voll low quality 2000 aus, Alter, geil. <lacht> Die Meile wird immer kleiner. Nein. <lacht> ah, oh Gott, ich hab Angst. Nein. <lacht> jetzt geht's gerade deine aus. Sei ist genau dann ausgegangen. Ich hoffe, ich habe genug Platz. Was? Denn? Was viel mehr los hier? Yay, neues! Ich das ist Godzilla. Godzilla? Oh mein Gott, Leute, schaut mal da hinten ist Godzilla. Was Seht ihr Godzilla anführen? <lacht> ja. Äh, äh. Das macht das Geräusch. Aha, jetzt direkt Schon in mehr. Oh, schon leer? Oh. <lacht> wow. Back again. Alter, guck dir an, wie schnell das geht. Nein, nicht berühren, nicht berühren, sonst geht es noch schneller aus. Aber ich will, also, ich will kurz zeigen, wie schnell das ausgeht. <lacht> es ist jetzt schon leer, alter. Jetzt schon. Also lass mal. Das Auto. Warum fährt ihr ein Auto zu Silvester? Was ist los bei dem? Geht er nicht feiern? Nee. Vielleicht geht er gerade feiern. Vielleicht fährt er ja gerade. Das ist ein Feiern. Er fährt im Auto gerade. Ja. Schon aus. Gib mal mal rein. Das geht nicht. Fuck. <lacht> jetzt habe ich eine Doppelte. Ich weiß nicht. Ich glaube, man sieht es nicht, aber ich habe jetzt eine Doppelte. Jemand? Ich glaube, man sieht es nicht, aber ich habe gerade eine doppelte und die ist genauso scheiße. Oh yeah, mach mal hier. Zack. Geil. Oh yeah. Okay, ich glaube, das reicht.